Wie beginnen mit den Investitionen? Investieren bedeutet eine Summe Geld nehmen und vermehren. Investition kann auf verschiedenen Wegen passieren. Sparbuch ist keine Geldinvestition. Tagesgeldkonto auf den für sechs Monate Cash liegt. Ganz genau was man da tut. Also Verständnis für die Geldanlage. Und es wichtig ist noch eine Regel, nicht das ganze Geld zu investieren. Den günstigen Einstieg abzuwarten, das ist auch eine Regel. Das muss man kontinuierlich machen. Es gibt günstigere Einstiegspunkte, die lernt man mit der Zeit kennen. Aber wenn ich Geld anlegen möchte, tue ich das stetig, jeden Monat. Ob das 25 Euro sind, 50 Euro sind, 1000 Euro sind.